Genau, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich springe hier mal in meine Folie rein und trinke noch einen Schluck. Genau, Being a Unicorn, äh, Digitale Innovation in freien performativen Künsten. Seit mehreren Jahren äh, werden unsere Lebensrealitäten maßgeblich durch Algorithmen beeinflusst. Sie bestimmen unseren Alltag, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren oder wie wir uns durch die Stadt bewegen. Dabei können nur wenige Akteurinnen weltweit ähm, agierender Unternehmen auf Millionen von Menschen Einfluss nehmen. Als Unicorn möchte ich jetzt nicht auf die Wesen und Traumfarbewesen eingehen, sondern darauf, dass als Unicorn-Akteurinnen bezeichnet werden, wenn ihr Börsenwert mit einer Milliarde Dollar geschätzt werden oder mehr und somit absehbar großes Potenzial und Einfluss durch sie ausgeübt werden kann. Dieser Einfluss führt jedoch, wie wir immer stärker spüren, dazu, dass ein starkes Machtgefälle entsteht und dass neue Herausforderungen für alle Gesellschaften sich daraus entwickeln ein Weg mit diesen politischen Diskursen umzugehen und auch daran teilzuhaben, auch daran teilzuhaben, Realitäten zu gestalten und zu hinterfragen, ist der Weg der Kunst. Äh, schon längst sind nämlich auch digitale Phänomene und Wirkungsmechanismen ähm, zu innovativen Impulsgebern für die Kultur geworden. Das betrifft alle Bereiche der Kultur, also auch der Kulturinstitutionen, wie wir es auch eben schon äh, von verschiedenen Herausforderungen gehört haben, aber es betrifft auch die künstlerischen Prozesse. Ich wurde heute hier eingeladen, um über die künstlerische Praxis zu berichten und das mache ich gerne, denn in meinem Berufsalltag denke ich eh sehr viel darüber nach, was Theater und Digitalität, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und die Gedanken, die ich jetzt formulieren werde und die ich mit Ihnen gerne teilen und diskutieren würde, sind nicht ausschließlich von mir allein, sondern sind vor allem auch in, als Teil der Auseinandersetzung in meiner künstlerischen Arbeit mit meinem Kollektiv Out of the Box entstanden. Also ich freue mich sehr, Ihnen nun einen kleinen Einblick, einen ersten Einblick vor allem geben zu können in digitale Innovationen der freien darstellenden Künste. Und anschließend möchte ich mit Ihnen gerne zusammen die Herausforderungen diskutieren und auch überlegen, wie Arbeit mit digitalen Werkzeugen oder auch Digitalisierungsstrategien für die eigene Arbeit Kulturschaffende betreffen, problematisieren, welche Handlungsfelder daraus entstehen und gerne auch im weiteren Verlauf nach neuen Ideen und Impulsen mit Ihnen suchen. Ich habe vier Beispiele ausgewählt, die ich Ihnen gerne kurz skizzieren möchte. Das sind leider sehr, sehr wenige und wir haben leider nicht so viel Zeit, deswegen werde ich Ihnen zumindest die, die Trailer zeigen, allerdings leider ohne Ton. Also Sie müssten gerne, gerne online findet man alles und da können Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen. Aber jetzt erstmal nur zum Gucken. Genau, das erste Beispiel, was ich gerne vorstellen möchte, ist von Rimini Protokoll Start 1. Das Regiekollektiv kollektiv Rimini-Protokoll werden vielleicht einige kennen. Ähm, seit vielen Jahren schon ähm, ist die Steuerung und die Verwaltung von Publikumsaktionen ein Thema von ihnen und auch die Interaktionen zwischen ihnen. Diese gestalten sie nicht selten durch entwickelte Software. Mit ihrer Serie Start 1 bis 4 untersucht Rimini-Protokolle äh, Phän Phänomene der Postdemokratie und beleuchtet dabei die Bedeutung des digitalen Raumes für demokratische Prozesse. Im ersten Teil ähm, von diesen vieren, ähm, Top Secret International Start 1, von 2017 begeben ähm, sich die Zuschauerinnen mitten hinein in das globale Netz ähm, der Staatsgeheimnisse und Geheimdienste. Ein Algorithmus lässt das Publikum selbst zu unauffällig Agierenden werden, die sich durch die Räume eines Museums bewegen. Als Journalistin belauschen die Besucherinnen für Ermittlungen fremder Geheimdienste, versetzen sich in die Lage eines Whistleblowers oder werden mit einer Legende ausgestattet. Das Spannende hierbei ist besonders, dass die Distribution von Handlungen und von Bewegungen hier ein komplexes System entstehen lässt, in dem die Zuschauerinnen mit vielschichtigen Erfahrungen und Narrationen konfrontiert werden. Hier wird also eine eigens entwickelte Software zu Hilfe genommen, um Erfahrungsräume zu schaffen und diese auch zu distribuieren. Ich komme zum nächsten Beispiel von der Gruppe Interrobang. Es äh, ist auch eine Berliner, ein Berliner Kollektiv, ähm, das ähm, vor allem Theaterarbeiten gestaltet, in denen die Zuschauer, äh, Zuschauerinnen neue szenisch moderierte Kommunikationsmodelle erproben können und auch miterleben können. Hier sieht man eine Arbeit von 2015To like or not to like, ähm, in der Big Data zu einem, Theater, äh, zu einem partizipativen Theaterspiel wird. Also im Laufe der Aufführung entsteht mit Hilfe eines selbstgeschriebenen Computerprogramms eine Datensammlung, die jeden Abend neue Eingaben enthält. Zu Beginn jeder Aufführung werden die Zuschauenden fotografiert beim Einlass ähm, und das Porträtfoto wird in eine Datenbank hochgeladen. An ihrem Sitzplatz befinden alle ähm, ein Telefon vor, über welches sie den Verlauf der Aufführung selbst mitgestalten können, indem sie eine Eingabe, also auf dem Telefon eine Zahleneingabe ähm, drücken und somit Einfluss darauf nehmen, ähm, was auf der Leinwand, wie man hier auch gerade sieht, ähm, angezeigt wird. Das Publikum wird also dazu eingeladen, ihre Einschätzung zu persönlichen, politischen oder sozialen Fragestellungen abzugeben. Aus den gesammelten Daten, also der sogenannten Little Big Data, werden hier Schlüsse über Persönlichkeiten, aber auch über die Konstellation des anwesenden Publikums gezogen. Es handelt sich hier bei Interrobank also um eine Arbeit, die durch innovative Software, die ebenfalls selbst entwickelt wurde, ein Kernthema von Digitalisierung sich zunutze macht, nämlich die Verschaltung und Produktion von Kommunikationswegen. Es werden hier also neue Kommunikationsweisen im Theaterraum geschaffen und gleichzeitig relevante Fragen der Digitalisierung wie eben Big Data hier reflexiv behandelt. So, ich springe zum nächsten Beispiel. Ähm Na? Von der Costa Company. Das ist ein, eine Kollaboration interdisziplinär arbeitender Künstlerinnen, die ihre Basis in Hamburg und Berlin haben und die in diesem Jahr 2018 mit OK Google eine Arbeit entwickelt haben, die letztlich, in der letztlich fünf Performerinnen zusammen mit Google Home als, als sechste Performerin als Online-Mitspielpartnerin Interaktion von Menschen und künstlicher Intelligenz ertesten. An der Grenze zwischen realer und virtueller Realität entwirft, entwirft OK Google hier ein Szenario der nahen Zukunft. Die Performerinnen suchen in einer hybriden Form zwischen Tanz, Performance und Installation ähm, den sich zuspitzenden konfrontativen Dialog mit der virtuellen äh, Realität, also mit der präsentierten Spielpartnerin Google Home ähm, in Auseinandersetzung zu treten. Somit werden utopische Projektionen zur Dekonstruktion von Gender und Körperbildern hervorgebracht und auch Gedankenexperimente zu Cyborgs und Imagination von Kontrollverlust im digitalen Zeitalter zur Diskussion gestellt. Hier zeigt sich also, dass nicht immer eine eigene Software dabei sein muss in Theaterproduktionen, sondern dass oft auch digitale Produkte verfremdet werden, um durch ihre Neukontextualisierung künstlerische Arbeiten nutzbar zu machen. So, zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch eine eigene Arbeit vorstellen. Ähm, die ich mit meinem Kollektiv Out of the Box äh, in diesem Sommer entwickelt habe. Äh, zusammen mit Ricardo Gehen entwickle ich schwerpunktmäßig Arbeiten, die sich an der Schnittstelle von theatralen Formen, Medienkunst und Digitalkultur bewegen. Und im Zentrum steht dabei meist eine Software, die niedrigschwellige Teilhabeoptionen für die Nutzerin ermöglicht, um so digitale Medien ins, Dram ins Zentrum der Dramaturgie zu stellen. Mit Lost in Algorithm ähm, haben wir letztes Jahr eine Online-Plattform entwickelt, also komplett aus dem Theaterraum hinausgegangen, ähm, die dazu ermächtigt, ähm, Algorithmen für die Bewegung im öffentlichen Raum selbst gestalten zu können. Also die Erkundung, es geht dabei um die Erkundung des Unberechenbaren im Verrechneten, quasi jetzt äh, Anti-Google-Map, die nicht Zielorientiert ist. Im Juli haben wir diese Online-Plattform in ähm, einem Art Open Space im E-Mail-Zentrum in Hannover vorgestellt und Publikum dazu eingeladen, mit uns gemeinsam Algorithmen zu produzieren und mithilfe dieser Algorithmen Performances für den städtischen Raum zu generieren und dadurch Hannover neu zu erkunden. Uns ging es also in diesem Projekt darum, dass theatrale Prozesse sowohl im digitalen als auch im öffentlichen Raum betrachtet werden können und somit eine Auseinandersetzung mit Algorithmen hergestellt werden können. Die eben skizzierten Beispiele aus den freien darstellenden Künsten verdeutlichen, wie zeitgenössische Diskurse mithilfe von Software und anderen digitalen Tools auf neuartige Weise verhandelt werden können. Aufgrund der begrenzten Zeit musste ich mich leider auf diese vier äh, Beispiele äh, beschränken. Es gibt aber durchaus viel, viel mehr Künstlerinnen, ähm, die sich explizit mit digitalen Phänomenen beschäftigen und dafür digitale Medien einsetzen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar nennen noch. Äh, dazu gehören nämlich ebenfalls Prinzip Gonzo, Torbo Pascal, Die Cyberräuber, Friedrich Kirschner, Pulp Fiction, Makina X, da hören wir gleich zum Glück noch was zu, Chris Kondek und Christiane Kühl, Komplex Brigade, Online-Theater.live, Cobra Theater, Cobra, Virtuelles Theater, Invisible Playground und viele, viele weitere, die ich jetzt leider vergesse. Aber mir ist es wichtig zu zeigen, dass durch algorithmische Prozesse die Wahrnehmungsgewohnheiten schon seit langem der Teilnehmerinnen herausgefordert werden in den freien, dastehenden Künste und sie häufig dazu die aktive Mitgestaltung des Publikums hervorrufen. Und zugleich verändert sich aber auch durch derartige Modelle der Teilhaber des Produktionsprozesses maßgeblich ähm, dadurch, dass multiple Ausgänge und unvorhersehbare Publikumseingaben in der Konzeption mitgedacht werden müssen. Also die Künstlerinnen werden selbst zunehmend zu Softwareentwicklerinnen oder zu Produzentinnen von Algorithmen und nicht zuletzt zu Hackerinnen im positiven Sinne, die Vorgänge und Inhalte und Theatererfahrungen strukturieren und einem Publikum präsentieren. Insbesondere in den freien performativen Künsten ist daher zu beobachten, wie digitale Erzählstrategien und dramaturgische Konzepte der digitalen Bühne adaptiert werden, um so innovative Pulse für hybride Kunstformen darzustellen. Zugleich bestehen allerdings auch noch sehr viele Hürden, die Finanzierung, Expertise und Projektmanagement betreffen. Dabei geht es nicht nur darum, das nötige Kleingeld für die Programmiererinnen aufzubringen, die einem dann die Wunschsoftware herstellen, sondern es geht auch äh, um Ausbildungsoptionen. Es geht darum, dass noch Zugänge fehlen, äh, um die eigene künstlerische Arbeit mit der digitalen Mitteln zu organisieren und zu realisieren. Also letztlich darum, Digitalisierungsstrategien auch in den eigenen Schaffensprozess einzubinden. Insofern äh, ergeben sich daraus verschiedene konkrete Handlungsfelder. Ähm, die sich gleichermaßen an Kulturpolitik als auch an Kulturinstitutionen und Künstlerinnen selbst richten. Ein erster Schritt. Um die bereits vielfältig vorhandenen innovativen Ansätze zu verstetigen und zu, zu vertiefen, sind meiner Ansicht nach Maßnahmen, die Künstlerinnen und ähm, Menschen aus der Kreativindustrie auf Augenhöhe zusammenbringen, um voneinander zu lernen gegenseitig. Also es gibt vor allem einen Bedarf an, an freien Forschungsräumen, die den eigenen digitalen Arbeitsstrategien einen Entwicklungsraum ermöglichen, also Workshops, ähm, die ich immer wieder mit meinem Kollektiv out of the box gebe, wird immer wieder deutlich, dass äh, das größte Problem Zeit ist. Also unserer Erfahrung nach ähm, gibt es unter den Kulturschaffenden ein sehr großes Interesse und wie wir gesehen haben, ja auch schon viele Umsetzungen, aber ähm, häufig fehlt es daran, ähm, dass vor allem für professionelle Künstlerinnen, die schon einen langen Arbeitsalltag oder einen Arbeitsprozess verfolgen, solche Weiterbildungsmöglichkeiten in den eigenen Produktionsalltag mit einzubinden. Also dafür braucht man Freiräume, die sich auch in Stipendien oder konkreten Ausbildungsmöglichkeiten, die vergütet werden, auszahlen, damit eigene digitale Strategien entwickelt werden können und im besten Fall auch Künstlerinnen und Expertinnen der Kreativindustrie so in einen fruchtbaren Austausch treten können.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 Bisher habe ich eine Handvoll Personen kennengelernt, die sich selbst Programmierkenntnisse angeeignet haben oder Softwareentwicklung gelernt haben, um das für ihre eigene Kunst zu verwenden. Aber das Problem ist häufig, dass sie selbst in ihren eigenen Produktionszusammenhängen verstrickt sind, wodurch der Austausch mit anderen erschwert wird. Ein Vorschlag daher, um diese Expertisen zu bündeln und zu öffnen für alle, wäre die Einrichtung einer Agentur. Also eine Agentur, die Formate für Vernetzung und Fortbildung schafft, die digitale Ausstattung und Gelder für die Umsetzung bereitstellt, wo es aber insbesondere darum geht, Leute mit und ohne Wissen zusammenzubringen, um den Bestand an Personen, die sich mit Programmierkenntnis oder auch mit Projektmanagement in dem Bereich auseinandersetzen wollen und können, zu vergrößern und zu verbreiten. Im besten Falle natürlich mit dem Ziel, dass das gebündelte Wissen Open Source gestellt werden kann, um es allen zugänglich zu machen. Darüber hinaus denke ich, was wir auch schon viel gehört haben heute, bedarf es einer Vernetzung der Kulturbetriebe. Also ein Vorschlag hierfür wäre die Einrichtung von eigenen Abteilungen in den Kulturinstitutionen, um digitale Strategien aufzubauen und Kenntnisse einzubinden, die sich wirklich ausschließlich damit auseinandersetzen und quasi das immer wieder äh, als Schnittstelle in, in die Institutionen mit reintragen können, um letztlich alle Kulturinstitutionen in das digitale Zeitalter zu überführen. So könnten sie selbstständig digitale Strategien entwickeln und einsetzen, aber auch durch ihre Expertisen Infrastrukturen hervorbringen, die auch den Kulturschaffenden in diesem Feld eine Förderung und Umsetzung von Projekten ermöglichen. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Titel dieses Vortrags zurückkommen, denn letztlich geht es bei dem Begriff Unicorn um Impact. Also es geht um die Idee davon, dass ein bestimmtes Unternehmen durch ihre digitalen Produkte uns und unser Leben verändern kann. Und um uns als Gesellschaft Spielraum zu bieten, brauchen wir ebenso Künstlerinnen und Kulturschaffende, die in dieser Auseinandersetzung nicht abgehängt werden, sondern die an den Themen und an den Thematiken, die uns heute und auch in Zukunft maßgeblich beeinflussen, nicht nur teilhaben, sondern selbst aktiv mitgestalten. Wir brauchen also eigentlich eine ganze Herde von Unicorns aus der Kultur, die uns eine kritische, weltentwerfende Welt und digitale Lebensweise gestalten und somit uns ermöglichen, daran teilzuhaben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.